Herzlich Willkommen zu den Impressionen der Tutor Summer School der Goethe-Universität in Frankfurt 2019. Am Anfang stand die Planung des Tutorenqualifizierungsteams, kurz TQ genannt. Wir überlegten uns für die Summer School nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz und die Hand anzusprechen. Relevante Inhalte sollten mit einer Vielzahl an Methoden praxisnah an die Studierenden vermittelt werden. Dabei war uns wichtig, eine positive Lernatmosphäre zu schaffen, welche nicht nur Spaß macht, sondern auch einen hohen Grad an sozialer Interaktion aufwies. Das Team der Tutorenqualifizierung machte sich Gedanken über den Rahmen, über die Struktur, über Inhalte, aber überlegte sich auch auf der Meta-Ebene, wie eine Atmosphäre des Vertrauens während der Summer School geprägt werden könnte. Das Motto für die Tutor Summer School war geboren. Proud to be a tutor. Ankommen. und durchstarten. Lebendiger Austausch war durch Kleingruppenarbeit stets gegeben. Ein Ausklang fand das Ganze in einem gemütlichen Abend mit italienischem Flair, welcher bei den Studierenden sehr gut ankam. Durch die Methode Hidden Friend wurden viele Teilnehmende reichlich beschenkt. Ob Einzelarbeit oder Gruppenarbeit, alle hatten eine Menge Spaß dabei. Vielfalt an Methoden sorgte dafür, dass keine Langeweile aufkam. Stimme- und Bühnenpräsenz ist auch im Tutorium wichtig und wurde daher direkt praktisch eingeübt. Unser gemeinsamer Abschluss im Restaurant war gezeichnet durch entspannte Atmosphäre, leckeres Essen und guten Gesprächen – was will man mehr? Ergebnisse wurden während der Summer School auch produziert und dabei durfte natürlich auch gebastelt werden. Das war die Tudor Summer School 2019.